Herzlich willkommen zu diesem kurzen Video zum Thema Urheberrecht im E-Learning. In diesem Video gehe ich kurz auf die wichtigsten Regeln und typischen Fragen ein, die sich in der Hochschullehre typischerweise zum Urheberrecht stellen. Das Ziel dieses Videos ist, Ihnen in aller gebotenen Kürze eine pragmatische und verständliche Einführung zu geben. Für rechtsverbindliche Auskünfte Wenden Sie sich aber bitte an juristische Expertinnen und Experten. Bevor es losgeht, horchen Sie bitte kurz in sich hinein. Wie sicher fühlen Sie sich jetzt gerade, was das Thema Urheberrecht in Ihrer Lehre angeht? Wissen Sie, wie Sie mit urheberrechtlich geschützten Materialien in Ihrer Lehre umgehen müssen oder eher nicht? Pausieren Sie gegebenenfalls kurz das Video, und notieren Sie sich, mit welchen Unsicherheiten und offenen Fragen Sie in dieses Video starten. Sind Sie soweit? Dann lassen Sie uns jetzt in das Thema einsteigen. Zunächst einmal, von was reden wir überhaupt, wenn es um das Urheberrecht in der Lehre geht? Das Urheberrecht schützt das geistige Eigentum an Werken aus Literatur, Wissenschaft und Kunst. Voraussetzung dafür ist, dass diese Werke sich durch ein gewisses Maß an Individualität und Kreativität auszeichnen. Sie müssen die nötige Schöpfungshöhe erreichen. Im Zweifelsfall sollten Sie lieber davon ausgehen, dass ein Werk urheberrechtlich geschützt ist, denn die Hürden für diese Schöpfungshöhe liegen eher niedrig. Das Urheberrecht schützt die Interessen der Schöpferinnen und Schöpfer. Sie haben die ausschließlichen Nutzungsrechte an Ihren Werken und können entscheiden, wer ihr Werk wie und zu welchen Bedingungen nutzen darf. Hiermit sollen vor allem die finanziellen Interessen geschützt werden. Außerdem sind die ideellen Interessen der Schöpferinnen und Schöpfer an ihren Werken durch das Urheberrecht geschützt. Damit ist gemeint, dass alleine der oder die Urheberin darüber entscheiden darf, ob, wann und wie ein Werk erstmalig veröffentlicht werden darf, und wie Sie selbst als Urheber oder Urheberin dabei benannt werden möchten. Auch schützt das Urheberrecht das Werk vor Veränderungen. Urheberrechtlich geschützte Werke, die in der Hochschullehre häufig eingesetzt werden, sind sicherlich Schriftwerke wie zum Beispiel Skripte, Bücher oder Zeitschriftenartikel, aber auch Bildwerke wie Fotografien, Videos, Darstellungen wissenschaftlicher oder technischer Sachverhalte, damit sind zum Beispiel Zeichnungen, Karten, Skizzen oder Tabellen gemeint. Auch Musik, Computerprogramme oder Multimedia-Werke fallen unter das Urheberrecht. Auch wenn der Schutz der Urheberrechte sehr weit geht, sieht das Urheberrechtsgesetz einige Ausnahmen vor, bei denen die Interessen bestimmter Gruppen oder für bestimmte Zwecke über die Interessen der individuellen Urheberinnen und Urheber gestellt werden. Das sind die sogenannten Schrankenregelungen im Urheberrecht. Die Schranke geht sozusagen immer dann auf, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind und eröffnen bestimmte Privilegien. In § 60a des Urheberrechtsgesetzes sind solche Privilegien für Unterricht und Lehre definiert. Dieser Paragraf erlaubt die Nutzung von urheberrechtlich geschützten Materialien in der Lehre in einem bestimmten Rahmen. Und um diesen Paragraph § 60a geht es schwerpunktmäßig in diesem Erklärvideo. Übersichtlich zusammengefasst zum Nachlesen haben wir die wichtigsten Regeln sowie typische Fragen und Antworten auch auf der Webseite uni-ulm.de slash urhg-lehre. Darf ich nun also urheberrechtlich geschützte Materialien in der Lehre einsetzen oder nicht? Um diese Fragen zu beantworten, müssen Sie verschiedene Kriterien berücksichtigen. Zunächst einmal müssen bestimmte Voraussetzungen dafür erfüllt sein, dass § 60a des Urheberrechtsgesetzes zum Tragen kommt. Als nächstes müssen Sie abgleichen, ob sich die von Ihnen gewünschte Nutzungsart im Rahmen des Erlaubten befindet. Eins vorweg, hier ist das Gesetz meines Erachtens wirklich großzügig. Es sind eigentlich alle relevanten Nutzungsarten von urheberrechtlich geschützten Materialien in der Lehre abgedeckt. Eingeschränkt ist jedoch teilweise der Umfang, in dem die Materialien im Rahmen des § 60a genutzt werden dürfen. Schließlich gibt es noch ein paar wenige Ausschlussgründe, die auch bei Vorliegen aller anderen Voraussetzungen die Nutzung verbieten können. Auch wenn Sie nach Prüfung aller Voraussetzungen zu dem Ergebnis kommen sollten, dass Sie § 60a des Urheberrechtsgesetzes nicht anwenden können, gibt es zum Glück noch ein paar weitere Möglichkeiten, wie Sie gegebenenfalls doch noch das gewünschte Material in Ihrer Lehre einsetzen können. Auch diese möglichen Hintertürchen möchte ich Ihnen zum Schluss noch vorstellen. Das Urheberrecht ist natürlich nicht das einzige Recht, das einen Einfluss auf die Lehre hat. Weitere Rechte, die gegebenenfalls berücksichtigt werden sollten, wie das Persönlichkeitsrecht oder der Datenschutz, sind nicht mehr Bestandteil dieses Videos. Sie sollten sie jedoch nicht vergessen. Die erste Hürde auf dem Weg zum Einsatz von urheberrechtlich geschützten Materialien nach § 60a ist die Frage, ob alle Voraussetzungen, um sich auf diesen Paragraphen zu berufen, erfüllt sind. Die Materialien, die Sie einsetzen möchten, müssen der Veranschaulichung der Lehre dienen und nicht etwa nur dekorativen oder Unterhaltungszwecken. Einen Comic zur Auflockerung auf den Folien zu zeigen, wäre demnach nicht erlaubt. Dient dieser Comic jedoch dazu, bestimmte Sachverhalte zu erklären oder herzuleiten, wäre der Veranschaulichungszweck wieder erfüllt. Eine weitere wichtige Voraussetzung ist, dass nur ein berechtigter Personenkreis Zugriff auf die urheberrechtlich geschützten Materialien erhalten darf. Berechtigt sind grundsätzlich alle Lehrenden, alle Prüfenden und alle Studierenden eines Kurses. Nicht aber zum Beispiel alle Studierenden eines bestimmten Studiengangs, oder gar alle Studierenden der Uni. Daraus folgt, dass Sie die Materialien vor unberechtigten Zugriffen schützen müssen. In Moodle zum Beispiel dadurch, dass Sie den Kurs durch ein Passwort schützen oder die Selbsteinschreibung deaktivieren, nachdem alle Berechtigten die Chance hatten, sich in den Kurs einzuschreiben. Eine dritte Voraussetzung ist, dass die Lehre für die Anwendung von § 60a nur nicht kommerziellen Zwecken dienen darf. Diese Voraussetzung ist in der Regel in der Hochschullehre erfüllt. Sind Sie zu dem Schluss gekommen, dass Sie alle Voraussetzungen zur Anwendung von § 60a erfüllen, müssen Sie abgleichen, ob Ihr geplanter Einsatz mit den durch § 60a erlaubten Nutzungsarten in Einklang steht. Diese Nutzungsarten sind zum Glück sehr großzügig. Einen Unterschied zwischen Online- und Präsenzlehre gibt es dabei übrigens nicht. Es macht also keinen Unterschied, ob Sie im Hörsaal stehen, live via BigBlueButton mit Ihren Studierenden interagieren, ein Video aufzeichnen oder Materialien in den Moodle-Kurs zum Download stellen. Schauen wir uns an, welche Nutzungsarten erlaubt sind. Zunächst dürfen Sie die urheberrechtlich geschützten Materialien vervielfältigen. Das heißt, Sie dürfen sie scannen, kopieren oder zum Beispiel eine Datei aus dem Internet auf Ihrem Rechner abspeichern. Sie dürfen die Materialien außerdem verbreiten, Ihre Kopien also verteilen bzw. per Mail verschicken. Sie dürfen die Materialien öffentlich zugänglich machen. Achtung, mit öffentlich ist hier natürlich wieder nur der berechtigte Personenkreis gemeint. Diesen Personen dürfen Sie aber die Materialien zum Beispiel im Moodle-Kurs oder im Rahmen einer Aufzeichnung zur Verfügung stellen. Und schließlich dürfen Sie die urheberrechtlich geschützten Materialien auch öffentlich wiedergeben, also live im Hörsaal oder über ein Videokonferenzsystem zeigen. Bei allen Nutzungsarten gilt aber, Sie müssen Quellenangaben machen. Quellenangaben? In jeder Disziplin gibt es bestimmt fachspezifische Regelungen, wie solche Quellenangaben auszusehen haben. Allen Disziplinen gemeinsam ist aber sicherlich, dass in wissenschaftlichen Publikationen, Qualifikationsarbeiten oder Vorträgen auf diese Quellenangaben nicht verzichtet werden kann. Nicht nur aus didaktischen, sondern auch aus rechtlichen Gründen sollten Sie dieselbe Sorgfalt auch auf Lehrmaterialien verwenden. Der Gesetzgeber macht zu Quellenangaben die Vorgabe, dass diese mindestens den Namen der Urheberinnen und Urheber sowie den Titel des Werks beinhalten müssen. Die Quellenangabe muss gut sichtbar bzw. auffindbar sein. Ein Hinweis in ganz winziger Schrift auf einer Folie wäre also zum Beispiel nicht erlaubt. Und schließlich muss es möglich sein, die Quellenangabe dem Inhalt eindeutig zuordnen zu können. Die Quellenangabe für eine Grafik sollte also neben oder unter der Grafik stehen. Nicht immer lässt sich bestimmen, wer die Urheberschaft an einem bestimmten Werk hat. Dennoch sollten Sie sich immer bemühen, den oder die Urheberin herauszubekommen. Ein Bildungsziel an der Universität ist ja auch immer, die Studierenden zu Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern in der jeweiligen Disziplin auszubilden. Deshalb sollten Sie bei den Quellenangaben auch die jeweilige Fachkultur berücksichtigen und dann gibt es noch weitere Vorgaben, die sich zum Beispiel aus der Art der Lizenz ergeben. So stellen zum Beispiel Creative Commons Lizenzen oder auch die Lizenzbedingungen für so manche Stockfotos Anforderungen an die Quellenangaben, die über die gesetzlichen Bestimmungen hinausgehen können. Berücksichtigen Sie diese gegebenenfalls. Auch mit Quellenangaben und wenn alle Voraussetzungen erfüllt sind, schränkt § 60a bei größeren Werken den Umfang, in dem die Materialien eingesetzt werden dürfen, ein. Für Bücher sowie für Filme und Musikstücke ab fünf Minuten Gesamtdauer gilt, dass Sie maximal 15% nutzen dürfen. Bei Büchern zählen dabei nur die Seiten, die überwiegend mit Text beschrieben sind. Möchten Sie aus einem Buch mit 200 Textseiten also einen Auszug als Scan in Ihrem Moodle-Kurs mit den Studierenden teilen, dann darf dieser Auszug nicht mehr als 30 Seiten umfassen. Viele Werke dürfen allerdings auch vollständig genutzt werden, so zum Beispiel alle Arten von Abbildungen, bei denen es ja auch wirklich kaum Sinn macht oder sogar eine Verfremdung darstellen würde, wenn man nur einen Ausschnitt zeigen würde. Einzelne Artikel aus Fachzeitschriften oder wissenschaftlichen Zeitschriften dürfen ebenfalls komplett geteilt werden. Es gilt hier allerdings die Einschränkung, dass nur ein Artikel je Ausgabe genutzt werden darf. Sogenannte Werke geringen Umfangs sind Texte mit maximal 25 Seiten oder Filme und Musikstücke unter fünf Minuten Dauer. Auch diese dürfen Sie vollständig nutzen. Und auch vergriffene Werke können vollständig genutzt werden. Um zu prüfen, ob ein Werk tatsächlich vergriffen ist, können Sie in speziellen Datenbanken recherchieren. Diese haben wir Ihnen auf der Webseite uni-ulm.de slash urhg-lehre für Sie verlinkt. Wie Sie gesehen haben, erlaubt der § 60a im Urheberrechtsgesetz für Lehrzwecke eine deutlich großzügigere Nutzung urheberrechtlich geschützter Werke als in anderen Kontexten. Drei wichtige Einschränkungen macht dieser Paragraf jedoch. Artikel aus Zeitungen und Publikumszeitschriften dürfen nur auszugsweise genutzt werden, auch wenn sie eigentlich kleine Werke sind. Hier gilt wieder die 15%-Riegel. Eine weitere Einschränkung betrifft Bild- und Tonaufnahmen und Streaming aus Live-Veranstaltungen. Hiermit sind ausdrücklich nicht Vorlesungsaufzeichnungen oder das Streamen einer Vorlesung in einen weiteren Hörsaal gemeint. Dieses Verbot betrifft zum Beispiel das Mitschneiden und Streamen von Konzerten oder Theaterstücken. Im Schulbereich gibt es zudem noch das Verbot, Auszüge aus Schulbüchern unter den Bedingungen des § 60a zu nutzen. Jedoch gibt es in der Zwischenzeit hier auch Verträge mit Verlagen. Im Hochschulbereich wird dieses dritte Verbot vor allem in der Ausbildung von Lehramtsstudierenden Relevanz haben, die um diese Einschränkung für ihr unterrichtliches Handeln wissen sollten. § 60a erlaubt eine vielfältige Nutzung von urheberrechtlich geschützten Materialien in der Lehre. Alle denkbaren Szenarien sind mit dieser Schranke im Urheberrecht aber sicherlich nicht abgedeckt. Zum Glück gibt es auch außerhalb von § 60a die eine oder andere Möglichkeit für die Nutzung von Lehrmaterialien in der Lehre. Haben Sie die Lehrmaterialien selbst erstellt, also zum Beispiel ein Skript verfasst, einen Foliensatz erstellt, eine Zeichnung angefertigt oder ein Foto geschossen, dann sind Sie Urheber bzw. Urheberin dieses Werks und haben die Urheberrechte daran. Sie dürfen entscheiden, wie Sie dieses Werk nutzen. Zwei Einschränkungen müssen Sie dabei aber berücksichtigen. Zum einen darf Ihr Werk nur im erlaubten Rahmen mit Fremdmaterialien angereichert sein. Fügen Sie also zum Beispiel eine Grafik aus einem Lehrbuch in einen Foliensatz ein, so müssen Sie für die Grafik die Quelle nennen und Sie dürfen den Foliensatz nur vor dem berechtigten Personenkreis vortragen und auch nur diesen Personen die Datei mit ihren Folien zum Download zur Verfügung stellen. Vorsichtig sollten Sie außerdem mit publizierten Werken sein. Mit der Publikation geben Sie gewisse Nutzungsrechte an den Verlag ab. Die Verträge mit den Verlagen beschränken oftmals auch den Umfang, in dem Sie Ihr Werk in Ihrer Lehre einsetzen dürfen. Prüfen Sie hier also gegebenenfalls den Vertrag mit dem Verlag sorgfältig. Eine weitere Möglichkeit, Materialien in größerem Umfang als durch § 60a erlaubt wäre, in der Lehre einzusetzen, ist mit Erlaubnis des Rechteinhabers. Hat ein Kollege oder eine Kollegin von Ihnen zum Beispiel ein tolles Skript verfasst oder hat eine Studierendengruppe ein cleveres Erklärvideo gedreht, dann fragen Sie doch einfach, ob Sie es für Ihre Lehre einsetzen dürfen. Bei kommerziellen Unternehmen wie Verlagen können Sie eine solche Nutzungserlaubnis in der Regel auch in Form einer Lizenz kaufen. Erlaubt ist es auch, Links auf online verfügbare Materialien zu setzen. Sie sollten dabei natürlich auf vertrauenswürdige Quellen setzen. Möchten Sie zum Beispiel zwei oder mehr Artikel aus einer Ausgabe eines wissenschaftlichen Journals in der Lehre verwenden, können Sie auch aus dem Moodle-Kurs heraus auf das e-Journal verlinken. Ein besonders toller Service an der Universität Ulm ist hier übrigens der digitale Semesterapparat. Das Team im Kids stellt für Ihre Studierenden hier eine rechtssichere Linkliste für Ihre Lehrveranstaltung zusammen. Ebenfalls verwendet werden dürfen freie Werke. Dazu zählen zum Beispiel Gesetzestexte sowie Werke, deren Urheber oder Urheberin seit mindestens 70 Jahren verstorben ist. Freie Lizenzen hingegen sind Werke, deren Urheber oder Urheberinnen pauschal die Genehmigung zur kostenfreien Nutzung gegeben haben. Eine solche freie Lizenz kann selbst formuliert werden. Rechtssicherer ist es jedoch, auf vorformulierte freie Lizenzmodelle zuzugreifen. Am bekanntesten und am weitesten verbreitet sind hier sicherlich die Creative Commons Lizenzen, die je nach Lizenzmodell verschiedene Nutzungsarten und Szenarien erlauben. Stehen Lehrmaterialien unter einer offenen Lizenz, die die kostenfreie Nutzung und auch Anpassung der Materialien erlaubt, spricht man von Open Educational Resources oder OER. Möchten auch Sie OER in Ihrer Lehre einsetzen oder sogar Ihre selbstentwickelten Lehrmaterialien unter einer offenen Lizenz veröffentlichen, können Sie sich als Lehrender der Universität Ulm von der OER-Agentur beraten lassen. Ein Team aus studentischen Hilfskräften unterstützt Sie bei der Produktion und Veröffentlichung Ihrer Open Educational Resources. Lassen Sie uns noch einmal kurz auf die Fragen vom Einstieg in dieses Video eingehen. Wie geht es Ihnen jetzt mit dem Thema Urheberrecht in der Lehre? Hat Ihnen dieses Video geholfen? Fühlen Sie sich beim Einsatz urheberrechtlich geschützter Materialien in der Lehre jetzt zuversichtlicher? Und konnte ich Ihre Fragen zum Urheberrecht in der Lehre beantworten? Falls noch Fragen auftauchen, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an elearning-ulm.de. Wir helfen Ihnen gerne weiter und kooperieren auch eng mit den Rechtsexpertinnen und Experten aus dem KITS und Dezernat 1 zusammen, so dass wir sicherlich die richtige Ansprechperson für Sie finden.